Wir haben das Therapie- und Trainingszentrum Linz 2015 gegründet, um eine bessere Vernetzung für unsere Patienten und für unsere Kunden im Bereich der Physiotherapie, der Sportwissenschaften, der Massagen, der Osteopathie und der Ernährungswissenschaften zu erreichen. Wir wollten es für unsere Klienten so erreichen, dass wir möglichst viele Berufsgruppen unter einem Dach haben, damit die Zusammenarbeit im Team im Sinne unserer Patienten besser funktioniert. Im Bereich der Rehabilitation ist die Physiotherapie natürlich ein ganz ein großes Thema. Wir arbeiten hier im Therapie- und Trainingszentrum, vor allem im orthopädischen und traumatologischen Bereich. Hier ist vor allem eben die Versorgung von frisch Operierten ein ganz ein wesentlicher Punkt. Wir haben auch viele Patienten, wo wir im Bereich der Prävention arbeiten. Als Patienten, wo wir genau wissen, sie haben aufgrund einer Knorpelabnutzung, zum Beispiel im Kniegelenk, stehen sie vor einer Operation, dass wir schauen durch gezielte Therapie, durch gezieltes Training, dass diese Operation möglichst rausgeschoben wird, dass wir Zeit gewinnen für den Patienten, um seine Lebensqualität eben zu verbessern. Das Thema Gesundheit hat im TTZ einen sehr hohen Stellenwert. Durch funktionelle Bewegungsanalysen werden Schwachstellen im Körper erkannt und durch sogenannte Korrekturübungen behoben. Das bringt Beschwerdefreiheit oder weniger Verletzungen für den Körper. großen Wert auf die Förderung ganzheitlicher Gesundheit und bieten daher ergänzend auch Massagen und Ernährungsberatung an. Unsere Aufgabe teilen sie in drei Bereiche. Der erste Bereich ist, nach Verletzungen sie an ihre Leistungsgrenzen zurückzuführen. Der zweite Bereich ist ihre Stärken zu fördern und zu verbessern. Und der dritte Bereich ist ihre Schwachstellen zu erkennen und zu eliminieren. Neue Menschen bringen jeden Tag neue Herausforderungen mit sich. Und mit diesen Herausforderungen wachsen wir natürlich im Team und mit dem Kunden an Erfahrung. Im Zusammenspiel der unterschiedlichen Therapeuten und Trainer finden wir für jeden Kunden eine optimale Lösung.